In diesem Video zeige ich dir, wie du WordPress auf deinem Webhosting sicher installierst und auf was du achten musst. Als erstes hol dir am besten die aktuellste Version hier von wordpress.org und ich bin jetzt aus der Schweiz, ich kann hier also eingeben Deutsch-Schweiz und dann lade ich mir hier WordPress ganz einfach herunter mit der entsprechenden URL. Hier WordPress 5.6.2 sind wir aktuell beim, am 3.03.2021 und das gibt es dann als ZIP-Datei oder wenn du schon Ahnung hast zum Thema SSH und so weiter, kannst du das Ganze direkt auch als Gz auf deinen Server hochladen und dort entpacken. Falls du das nicht hast, nimmst du einfach ein FTP Programm und lädst dir alle diese Dateien entsprechend auf deinen FTP Server hoch. Wenn das gemacht ist und du deine URL aufrufst und hier komme ich schon mal zum ersten Bereich. Bevor du jetzt mit der Installation beginnst schau bitte, dass du bereits ein SSL-Zertifikat auf deiner Domain installiert hast. Das erleichtert dir natürlich danach die ganze Verwaltung, weil du dann nicht von HTTP auf HTTPS umstellen musst. Das ist relativ aufwendig. Deswegen empfehle ich dir, gerade schon direkt zu Beginn mit diesem SSL-Zertifikat auf deiner Webseite zu starten. Dann klicken wir hier jetzt auf Los geht's und beim Datenbankname, Benutzernamen, Passwort und Host, da gibst du einfach die Daten ein, die du zum Beispiel bei dir auf deinem Hosting bereits erstellt hast. Dazu gehst du in die Datenbanken rein, erstellst dort eine Datenbank mit dem entsprechenden Namen. Meistens ist das zum Beispiel der Servername Underline und dann würde ich da aber nicht äh, WordPress eingeben. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel der Name RRTest. Natürlich noch mit meinem Servernamen davor, deswegen auch der Underline, aber das verrate ich jetzt natürlich nicht. Dann der Benutzername ist bei mir auch mit RR-Test. Das Passwort, das solltest du nach Möglichkeit so kompliziert wie möglich wählen, also nicht irgendwie ein Standardpasswort oder das Passwort, was du so oder so immer wieder nutzt, weil dieses Passwort brauchst du eigentlich im Moment nur ein einziges Mal beim Installieren. Das nächste ist dann der sogenannte Localhost. Entweder ist es Localhost, wenn das bei deinem, Hoster entsprechend eingestellt ist oder wie bei mir, ich habe auch so einen localhost, aber der nennt sich ein bisschen anders. Und ganz zum Schluss, bevor du dann auf senden klickst, hier unbedingt passe bitte diesen Tabellenpräfix an. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel auch mal RRTest, weil WP-Underline, das äh, kennen natürlich die Leute und vor allem die, die dir was Böses wollen und äh, damit kannst du das entsprechend ein bisschen sicherer machen. Ich klicke danach also auf Senden, dann kommt diese Seite. Wenn hier irgendetwas mit Benutzernamen oder Passwort nicht stimmt, dann bekommst du sofort eine Meldung, dann kannst du nochmals zurückgehen und Benutzernamen und Passwort und so weiter noch eingeben. Ich führe jetzt hier aber die Installation durch und wie du siehst, hat das schon funktioniert. Und jetzt kommen wir schon zum Titel der Webseite, zum Benutzernamen. Hier wird nicht unbedingt ein Admin genommen, sondern ich nutze dazu meistens einen Namen der Webseite oder den Benutzernamen, den ich sonst immer verwende. Und das Passwort kannst du entweder selbst eintragen oder das hier entsprechend hinterlegen. Und die E-Mail-Adresse, die du hier jetzt eingibst, die wird dann später als Administrator verwendet und auch wenn du zum Beispiel bei den WordPress WooCommerce Shops entsprechend hier eine E-Mail-Adresse nutzt, dann wird über diese E-Mail-Adresse auch an deine Personen entsprechend versendet. Wenn du die ganzen Daten eingegeben hast, gibt es hier unten noch und das empfehle ich dir vor allem, wenn du zum Beispiel jetzt eine Webseite erstmal aufbaust. Und sie noch nicht online gehen soll und Google auch noch nicht vorbeigehen soll, mit dem Bot hier den Haken zu setzen, zoom davon abhalten, diese Webseite zu indexieren. Und wie du hier siehst, ich habe hier einen entsprechenden Benutzernamen genommen, der nicht standardmäßig ist oder auch nicht zur Webseite gehört. Und wenn ich jetzt hier klicke auf WordPress installieren, wird das Ganze installiert und ich kann mich dann hier entsprechend anmelden. Wenn du hier auf Angemeldet bleiben klickst, dann bist du auch die ganze Zeit angemeldet, außer du löschst deine Cookies von deinem Browser. Dann wirst du entsprechend wieder ausgelockt bzw. musst diese ganzen Daten wieder eintragen. Du hast jetzt gesehen, ich habe offenbar das Passwort falsch eingegeben, also muss ich es nochmal machen. So, das Passwort neu eingetragen und jetzt stimmt es auch. Ich hatte noch die Feststelltaste. Und das ist jetzt mein entsprechendes Backend. Jetzt, was schon direkt installiert wird, ist zum Beispiel Akismet Anti-Spam und Hello Dolly. Bei Hello Dolly kannst du ziemlich getrost das Ganze löschen. Das will die ganze WordPress-Community schon nicht mehr haben, aber WordPress interessiert das nicht. Das ist noch von ganz, ganz früher. Und Akismet Anti-Spam, da geht es vor allem darum, dass du in deinem Blog drin weniger Spam hast. So, jetzt ist WordPress grundsätzlich installiert. Du kannst jetzt schalten und walten, Designs einpflegen und so weiter. Das zeige ich dir dann später mal in einem anderen Video. Und jetzt geht es noch darum, die zwei, drei Dateien, die auf dem Server definitiv nichts zu suchen haben, noch zu löschen und zu kontrollieren, ob die Config.php entsprechend auch die richtigen Rechte hat, damit nicht jeder außer dem Server noch Zugriff darauf hat. Dazu habe ich mich jetzt hier auf meinem FTP-Account eingeloggt und sehe hier drei, drei Dateien. Die License.txt, die HTML und die Read.me.html. Das sind drei Dateien, die man definitiv löschen kann vom Server. Dann eine Datei, die ich definitiv nicht mehr benötige, das ist die WP-Config-Sample. Die kann ich ebenfalls löschen. Und jetzt ist eine Datei neu hinzugekommen, hier stehen die kompletten Daten drin von deiner Datenbank inklusive dieser entsprechenden äh, Datenbankkonfiguration. und diese Datei sollte unbedingt die Berechtigung 644 erhalten, dass wirklich nur der Besitzer, also sprich der FTP-Account, der sich dort einloggt, entsprechend ändern bzw. schreiben kann und ansonsten die anderen nur lesen können. Das ist eine Sicherheit, die man machen kann. Ebenfalls gelöscht werden kann diese XMLRPC-PHP. Die braucht auch kein Mensch. Und dann gibt es noch eine Berechtigung, die ich kurz nachsehen muss, ob die korrekt ist, nämlich im Ordner WP-Admin. Und hier haben wir die index.php. Da ist die Berechtigung 644. Das ist korrekt. Und das war es dann auch schon mit den Berechtigungen und der Dateilöschung. Jetzt, wenn du aber ein Update machst von deinem WordPress und das zum Beispiel jetzt von 5.6.2 auf 5.6.3 aktualisiert wird, dann sind diese Dateien natürlich wieder da und du musst die auf deinem Server wieder löschen gehen. Das es jetzt also auch schon. Du kannst jetzt zurückgehen auf dein WordPress und hier die ganzen Installationen der Plugins und der Themes, die du nutzen möchtest, hinzufügen und auch entsprechend hochladen. Und das Ganze funktioniert jetzt mit dem SSL-Zertifikat so, dass alles bereits über HTTPS läuft. Nun wünsche ich dir viel Spaß bei der Umsetzung deiner WordPress Homepage, deiner WordPress Webseite und wenn du mehr Informationen rund ums Thema WordPress und Digital Marketing haben möchtest, dann abonniere jetzt den Kanal und wir sehen uns bald wieder.